Hallo hey, liebe Rasenfreaks, die Sonne geht weg, es ist ein schöner Dienstagabend, die Sonne scheint, es wird wieder wärmer, ich habe sogar schon mein, meine Jacke wieder ausgezogen und wir machen heute ein kleines Video zum Thema Rasengestaltung, ein ganz kleines Video. Ich hatte hier immer früher so ein kleines, richtiges Golfplatzgrün auf meiner Fläche. Und da habe ich immer hinten vom Abschlag hier so abends hingespielt. Das sind so 20, 23 Meter, da kann man so schön das kurze Spiel beim Golfen üben. Das war immer ganz cool. Und dann äh, habe ich aber das Problem gehabt, dass in meinem Edcomer dieser Schnitt nie richtig toll war. Das war immer nicht so ganz gleichmäßig. Ich habe so, ja, naja, so zwischen 8 und 10 mm vielleicht tief gemäht. Das hat mir nicht gut gefallen und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's mir, ich gebe das jetzt auf. Ich habe ja immer dann mit diesem großen Triplex Mäher John Deere und dann auch Toro gemäht. Da war es auch gut über diese Fläche einfach fahren. und ich hatte eben keinen schönen Meer hier für die kurze Fläche und jetzt habe ich den Swordman und jetzt will ich doch mal schauen, wie tief kommt man mit dem Swordman runter, wie tief können wir hier mähen? Ich werde also wieder ein Grün anlegen. <lacht> Und da fangen wir jetzt mit an. Wir haben jetzt eine Schnitthöhe von 15 mm. Ich habe, ich habe auf mutige 12 mm schon mal runtergestellt. Und ja, wir versetzen den Cup noch ein bisschen. Ich habe eine neue Fahne übrigens, eine neue Fahne, schicke neue Fahne. Ich habe immer noch nicht meine Rasenflieg-Fahne, weil diese Firmen alle nicht arbeiten. Ich habe einen neuen Cup, den versetze ich auch. Den will ich so ein bisschen, bisschen mehr vom Rand wegsetzen. Hier ungefähr hin. Den bauen wir noch gleich um den Cup. Aber vorher mähen wir die Fläche. Und da bin ich jetzt mal gespannt. 12 mm. <lacht> Thank mm -hmm. you. natürlich jetzt brutal die ein Drittelregel. Brutal die ein Drittelregel verletzt. Obwohl, naja, von 15 auf 12, der war aber jetzt schon nicht mehr 15. Ich kann da kurz mal das Gadget holen. Warte mal. Oh, ganz schön groß geworden. Hui. Ich Glaube ich, glaub, ich so groß. Sieht natürlich cool aus, aber das ist jetzt aber ordentlich groß geworden. Mann oh Mann. Mann oh Mann! Oh Mann oh Mann. Warum nicht? Sonne. Oh. Ja, also was ich immer wieder cool finde, die Einstellung ist klasse vom Swordman. Das passt wirklich gut. Das sind jetzt ja, ziemlich genau 12 Millimeter. 12 Millimeter. So, was hatten wir? schon krass aus ja ja wir hatten schon wieder wir hatten schon wieder Halme zwischen 20 und ja 20 und 25 also war jetzt ein bisschen krass ein bisschen zu viel genau jetzt nehmen wir noch mal quer Aber mal, aus. da ist natürlich hier da ist auf der Fläche jetzt schon richtig was runtergekommen wow Oh Mist, ich habe gerade Perlhumus gestreut. Zweite Streuung Perlhumus dieses Jahr übrigens. Und da habe ich den Perlhumus wieder aufgesammelt. Naja, egal. Oh ja, cooler der ganze Perlhumus. Oh shit. Das ist schon echt brutal tief. 12 mm ist auf Profi-Golfplätzen die Schnitthöhe. Das sind 12 mm. Unfassbar, unfassbar. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass immer so ein bisschen Mutterboden fehlt, wenn ich das neue Loch hier reinsetze. Also haue ich hier erstmal so ein bisschen Sand rein. Wir jetzt vielleicht ein bisschen viel. Und da kommt dann jetzt der neue Zapfen rein. Jetzt ich mal Folgendes, Jetzt drücken wir hier mal ganz dynamisch drauf. Dann sieht man hier, den Abdruck und dann schneiden wir möglichst senkrecht, natürlich meistens nicht funktioniert, senkrecht das Loch aus. Oh, ich spüre schon die Steine. Mist. So, jetzt versuchen wir das sauber hier rauszunehmen. Ganz, dazu gibt es auf dem Golfplatz Werkzeuge, da geht es innerhalb von Sekunden ein Loch draußen. Schön verfilzt. Mann oh Mann. Ja, das ist jetzt ein bisschen Bastelei hier. Ah schön ja. So jetzt schön sauber noch ausstechen. So. Checker, ist vielleicht weich. Das sieht auch gut aus. So, jetzt sieht habe ich die, die genauen Durchmesser. Jetzt kann ich noch ein bisschen nachbohren hier. So. So. Auf Golfplätzen wird der Kapp immer relativ tief gesetzt. Das mache ich aber nicht. Schön stramm. Wow. Ich mal reingucken. So. Okay. Ja. Sehr schön. Gut. Ha, cool. So, war gar nicht mehr so viel Butterboden. Okay. Das ist auch noch jetzt eine Gefühlssache. Nicht zu wenig, nicht zu viel, sehr schön. Zack, Und man sieht, so gut wie nichts mehr, sehr cool. So, lieber sie. jetzt kommt natürlich noch das absolute Mega-Gadget zum Schluss. Die gebogene Rasenschere für die Lochkante. Damit kann man jetzt ganz wunderbar hier jeden Halm abschneiden, dass man ein ganz, ganz schönes, ganz sauberes Loch hat. Schneidet man jetzt mit der gebogenen Rasenschere <lacht> das Loch ab. Meine Frau lacht auch schon. Unfassbar. Wie verrückt muss man sein. Ja, wunderbar. Den Dreck noch rausholen. Ja, das gibt es wirklich. Nicht. Das ist ein Golfplatz. Schärchen. Dann kann noch einarbeiten den Sand hier. Das sieht doch cool aus. Dann <lacht> ja, habe ich die getroffen. <lacht> Shit, meine Frau erledigt. Hier ist jeder Heim abgeschnitten jetzt. Jetzt wollen wir es aber ganz genau wissen. So. Nicht jede Grassorte ist für so, einen kurzen, für so ein kurzes Grün geeignet. Nur die Poa annua, die ist perfekt für Grüns, weil die wächst auch bei 5 mm Schnitthöhe. Normalerweise nimmt man auf solchen Grüns Agrostis solunifera. Das ist so ein beliebtes Gras für solche Grüns. Dann Festuca, Rupra, Rupara, ist auch ein gutes Gras. Auch sehr aber die Poa, die hält alles aus. Die Poa Noir. So, jetzt natürlich der goldene Ball. Der erste Ball hier auf das neue Loch vom Rasenfree. <lacht> yeah! Ich hatte jahrelang ein Grün, jahrelang. Jetzt ist es wieder da. Im Grunde genommen spiele ich ja nicht so gerne Golf, weil ich immer dann in den Boden hacke und den Rasen kaputt mache. Deswegen kann ich das nicht so gut. <lacht> okay. Wir spielen also jetzt Das ist wir wieder die falschen Schläger. Egal. Egal, das ist der falsche Schläger. Ist egal. Ist egal. Wir spielen jetzt hier den goldenen Ball. Der ist natürlich weiß. Den goldenen Ball. Wir machen natürlich jetzt hier Der allererste Ball. Wir müssen es live filmen, den allerersten Ball. Also musst du jetzt genau hier ne, von unten Vielleicht von unten hier das richtig sticht den allerersten Ball auf den Geht das? Ja. Ach, gut. Freaks! <lacht> Erster dabei drauf. Unfassbar. Muss man einen Putter holen. Ah. Sensationen. Schafft, schafft der Rasenpschick auf seinem neuen Loch nach dem ersten Schlag ein Birdie. Das heißt, ja, normalerweise so ein kurzes Loch darf man drei Schläge haben. Ein Schlag muss aufs Grün. Da hat man noch zwei Schläge, also jetzt hier so, ne, wie beim, das, beim Minigolf, zwei Schläge, um den Ball ins Loch zu bringen. Das ist ein Paar. Wenn man einmal besser ist, also nur zwei Schläge braucht, das ist es ein Birdie. Und das ist schon sensationell. Okay. So. Das ist natürlich noch nicht die richtige Schnitthöhe für äh, vernünftiges Putten, also für das kurze Spiel. Also auf Golfplätzen ist ein Grün auf naja, Profi 2,5 bis normal 4 mm geschnitten. Wir sind jetzt bei 12, also da fehlen noch zwei Drittel. Dann müssen wir noch runter, also es wird jetzt holpert. Ich entschuldige mich jetzt natürlich, dass ich es nicht reinkriege, aber wir versuchen es das mal. <lacht> so. Schön pendeln, pendeln und rein mit dem Ball. Ja, und der Rasenfreak ist eine Sensation, Freaks, unfassbar, ein Birdie am ersten Loch des neuen Golfplatzes vom Rasenfreak. Danke fürs Zuschauen, das war's. Schön, dass ihr dabei wart, bis zum nächsten Mal. Euer Rasenfreak, freut sich, tschüss. Ah, yeah. Wo ist der Applaus? Wo sind die Fans? Sensationell. Sensationell. Unglaublich. Unfassbar, <lacht> cool, <lacht> ja schön.